Was steckt dahinter? Warum sind diese Unternehmen bzw. Anwendungen so erfolgreich? Als Beispiel, warum ist Google die Search Engine, welche wir täglich benutzen? Warum nicht Yahoo oder Bing? Kennt ihr diese überhaupt noch? Oder woher wissen Sprachassistenten, wann sie dir zuhören sollen? Was sie verbessern müssen, um deine Wünsche zu erfüllen? Welche Updates es geben sollte? Warum schlagen dir Partnerbörsen ein bestimmtes Profil vor? Woher wissen sie, wo du bist und wo sich potenzielle Partner und Partnerinnen aufhalten, die vielleicht auch noch zu dir passen? Oder wie funktioniert der Navi? Woher erkennt es den schnellsten und kürzesten Weg in jeder Stadt? Und warum hat sich in diesem Zusammenhang insbesondere Google Maps etabliert? Woher wissen Webshops, welchen Artikel wir als nächstes kaufen möchten? Oder denke an all die anderen Apps auf deinem Smartphone, welche dich täglich unterstützen, dir beim Organisieren helfen oder in anderen täglichen Routinen eine Rolle spielen, Die zum Beispiel ermöglichen, dich auf deinen sozialen Medien zu präsentieren. Was macht diese App so erfolgreich? Oder anders gefragt, woher und warum kennen uns diese Apps so gut und präsentieren genau die Antwort, die Werbung oder den Vorschlag, der unseren Bedürfnissen am besten entspricht. Ist das nicht etwas erschreckend? Wie kann das überhaupt funktionieren? Ich sag's dir, mit der Hilfe von sicheren und ausgezeichneten Algorithmen bzw. Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler, die sich genau diese Fragen stellen und diese Algorithmen schreiben. Aber gut, was ist nun ein Algorithmus? Eine Definition lautet, ein Algorithmus ist eine formale Beschreibung einer Lösungsvorschrift für eine Klasse von Problemen. Eine Klasse von Problemen sind Probleme, die etwas gemeinsam haben, eine andere, Mögliche Definition lautet, ein Algorithmus ist eine endliche Folge von Anweisungen, die möglicherweise leere Eingabewerte annimmt und Ausgabewerte erzeugt. Wir suchen also ein Verfahren zur Lösung von Problemen und fragen uns dabei, wie dieses Verfahren am besten beschrieben werden könnte. Für ein und dasselbe Problem kann es natürlich mehrere Lösungsvorschläge geben und um es gilt, bestimmte Anforderungen zu befolgen. Das Resultat dieses Verfahren wird als Algorithmus bezeichnet. Dieser legt eindeutig fest, wann was gemacht werden soll, also die Reihenfolge. Die einzelnen Aktionen können sequenziell, das heißt nacheinander, aber auch parallel bzw. gleichzeitig ausgeführt werden. Du kannst dir das so vorstellen. Programmieren bedeutet, dem Computer zu sagen, was er tun soll. Also mach das und dann jenes, nimm die zwei Resultate daraus und füge sie zusammen. Wiederhole diese Schritte, bis Spaghetti daraus wird. <lacht> ja, du hast richtig gehört. Programmieren ist ein bisschen so wie Kochen. Auch ein Kochrezept stellt einen Algorithmus dar. Im täglichen Leben begegnen uns Handlungsanweisungen aller Art. Andere Beispiele wären Montageanleitungen, Musikstücke, Spielregeln oder die Umrechnung von Binärzahlen in Dezimalzahlen. Programme, oder genauer gesagt Computerprogramme, sind dann nur noch die Umsetzung dieser Algorithmen in einer speziellen Programmiersprache. Besprechen wir nun, welche Bedingungen ein Algorithmus erfüllen muss. In einer Spielanleitung steht, der mutigste Spieler beginnt. Mit solchen Anweisungen kann ein Computer wenig anfangen, da nicht explizit definiert ist, wie der Mutigste ausfindig gemacht werden kann. Jede Anweisung muss für den Computer unmissverständlich formuliert sein. Ein guter Algorithmus sollte auch allgemeingültig sein, sprich mehrere Probleme der gleichen Art lösen können. Wenn ich beispielsweise den schnellsten Weg mit dem Fahrrad von der Diograz zur Uni Grazo wissen möchte, soll mir der Algorithmus zwar die exakte Antwort für diese Situation geben, aber er sollte auch für andere Strecken anwendbar sein. Es wäre unsinnig, ein komplett neues Programm für jede neue Strecke zu schreiben, sprich Orte oder genau genommen die Koordinaten, sind in diesem Fall nur die Eingabedaten bzw. Parameter für mein Programm. Der Algorithmus dahinter soll aber für alle Orte in Graz bzw. auf der ganzen Welt einer Genius liefern, und zwar den schnellsten Weg von A nach B. Eine weitere Eigenschaft eines Algorithmus ist die Finitheit. Das heißt, der Algorithmus hat eine endliche Länge, sprich eine begrenzte Anzahl von Anweisungen mit begrenzter Länge. Das ist die statische Finitheit. Und nur endlich viel Platz zur Speicherung, daher nur eine endliche Anzahl von Ressourcen. Das ist die dynamische Finitheit. Drei weitere wichtige Eigenschaften sind erstens die Terminierung. Das heißt, der Algorithmus muss unabhängig von der Eingabe nach endlich vielen Verarbeitungsschritten anhalten und ein Resultat liefern. Andererseits wären wir wieder beim Halteproblem, das im Modul 1 bereits kurz behandelt wurde. Zweitens der Determinismus. Zu jedem Zeitpunkt der Ausführung ist genau definiert, was der nächste Schritt ist. Es gibt nur einen möglichen Folgezustand. Drittens Determiniertheit Liefert der Algorithmus bei der gleichen Eingabe immer die gleiche Ausgabe, so ist er deterministisch. Das trifft zum Beispiel nicht auf randomisierte Bearbeitungsschriften zu, bei denen das Ergebnis zu einem gewissen Grad auf Zufall beruht. Erfüllt ein Algorithmus beides, sprich Determinismus und Determiniertheit, so ist er in jedem Schritt festgelegt. Was getan werden soll, das ist die Operation, womit etwas getan werden soll, das sind die Operanten und wie es weitergeht, der nächste Schritt. Deterministische Algorithmen determinieren immer, aber nicht umgekehrt. Dieses Video hat dir gezeigt, warum es notwendig ist, wichtige Eigenschaften von Algorithmen zu berücksichtigen. Im nächsten Video stellen wir auch die notwendigen Konzepte vor, damit du deinen ersten Algorithmus als Pseudocode schreiben kannst.